Hallo und herzlich willkommen hier bei Modellbahnunion. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Produktpräsentation in H0. Heute geht es zur Firma Pico und zwar zu einer ganz besonderen Lok der Baureihe 101, denn es ist die Jubiläumslok der Firma Pico. 30 Jahre Pico Spielwaren. Dazu hat Pico diese exklusive Lok in limitierter Auflage herausgebracht. Die werden wir uns jetzt gleich natürlich anschauen. Sie ist wunderschön bedruckt. 30 Jahre Pico Spielwaren. Auf der anderen Seite Grüße aus Sonneberg. Ja. Das alles gleich und noch viel mehr beim Modell in 1 zu 87. Vorher gibt es natürlich unseren Fahrplan, ihr kennt es, ein paar Informationen zum großen Vorbild. Dann gehen wir natürlich raus in die freie Wildbahn, schauen uns die Fahreigenschaften und digitalen Funktionen dieser Lok an. Und zum Schluss, wie sollte es anders sein, das Schlusswort und die Artikelnummern. Der Fahrplan steht, wir legen los. Ja, Beginnen wir unseren Fahrplan also mit dem großen Vorbild und da müssen wir nicht allzu weit in die Vergangenheit reisen. Die Baureihe 101 ist im Prinzip der Nachfolger im Fernverkehr der Deutschen Bahn, der Baureihe 103 und teilweise auch eine Ergänzung zur Baureihe 120, 111 und 112. Denn all diese Lokbaureihen haben den Fernverkehr geprägt in den vergangenen Jahren, aber die Baureihe 101, die wir jetzt hier haben, das war halt nun mal das Steckenpferd des Fernverkehrs, das war das Zugpferd, das man überall gesehen hat in der gesamten Republik und genau das ist es auch, was diese Lok ausmacht. Anfang der 1990er Jahre wurde immer deutlicher, dass die im schweren und schnellen Intercity-Dienst stehenden E-Loks der Baureihe 103 verschlissen waren. Vor allem die jahrelange Bespannung verlangen zwei bei klassigen InterCity-Zügen bei einer jährlichen Laufleistung von bis zu 350.000 Kilometern belastet die Loks bis zur Leistungsgrenze. Als die DB dann im Rahmen des Programms DB90 versuchte, die Betriebskosten ihrer Loks durch Fahren auf Verschleiß zu senken, führte das zu extremen Schäden am Schaltwerk, an Fahrmotoren und Drehgestellrahmen der Lok. Ein Einsatz für die ursprünglich 145 Lokomotiven erforderte kurzfristig eine Neubeschaffung, da auch wegen der Wiedervereinigung in Deutschlands und der Ausbau der Schnellstrecken in den neuen Ländern trotz der Beschaffung von ICE-Zügen ohnehin ein Mangel an schnell laufenden E-Loks bestand. Die DB forderte von der deutschen Bahnindustrie Angebote für neue Hochleistungskonzepte an. Siemens und Kraus Maffei hatten mit den Eurosprinter 127001 bereits einen Prototypen auf den Schienen stehen und AEG Schienenfahrzeuge konnte sehr bald ein fahrfähiges Vorführmodell ihres Konzeptes 12X, die spätere Baureihe 128, präsentieren. ABB Henschel hatte keinen modernen Prototypen, sondern lediglich ein Konzept mit dem Namen Eco 2000 und eine Technologiedemonstration mit zwei Versuchsträgern auf Basis der Baureihe 120. Diese Baureihe 120 war damals auch ein sehr großes Steckenpferd im Fernverkehr mit der Baureihe 103. 1994 war es dann soweit. Die Deutsche Bahn vergab den Auftrag über die neue Baureihe 101 an die Firma ABB Henschel. Der Stückpreis betrug sage und schreibe 5,6 Millionen D-Mark. Die anderen Hersteller bekamen auf Basis ihrer Prototypen Entwicklungsaufträge für die Baureihe 145. Diese Aufträge gingen an die Firma AEG und für die Baureihe 152. Diese Aufträge gingen dann an die Firmen Siemens bzw. Kraus maffei da man zu diesem Zeitpunkt auch davon ausging, dass der Fernverkehr in wenigen Jahren ohnehin komplett auf ICE-Triebzüge umgestellt sein würde, war die Baureihe 101 auch auf Verwendbarkeit im schnellen Güterzugdienst ausgelegt. Zum Beispiel die Intercargo-Züge, die mit bis zu 160 kmh dann durch die Nacht rasten. Die erste Lokomotive der Baureihe 101, nämlich die 101-001, wurde im Sommer 1996 in Dienst gestellt. Sie war die erste der drei Lokomotiven dieser Baureihe. Weil die noch in Orientrot mit Latz lackiert wurden. Alle späteren Lokomotiven wurden dann in Verkehrsrot ausgeliefert. Die Lokomotiven wurden im Bahnbetriebswerk Hamburg-Eidelstedt stationiert. Im Sommerfahrplan 1997 fuhren dann die ersten 101er ihren Betriebseinsatz in einem zehntägigen Umlauf. Ende desselben Jahres waren 60 Loks in Betrieb. Die Auslieferung dauerte bis zum Sommer 1999, als die letzte Lokomotive dieser Baureihe das Henschelwerk in Kassel verließ. Mittlerweile haben sich die Lokomotiven der Baureihe 101 als wichtigste Lokomotive im hochwertigen Fernverkehr der DBAG bewährt. Sie ziehen Intercities, Eurocities und darüber hinaus auch andere wichtige Sonderzüge. Außerdem sind einige Lokomotiven auch auf andere Bereiche ausgegliedert worden. Zum Beispiel 101.020 ist für DB Systemtechnik seit Dezember 2020 im Einsatz. So wie es gute Zeiten gab, gab es leider auch schlechte Zeiten. Und einer ja, der schlechtesten Zeiten dieser Baureihe begab sich am 6. Februar 2000. Denn da raste 101.092 in Brühl, gar nicht weit weg hier von mir in der Nähe vom Phantasialand, in ein Haus über den Bahnsteig in Brühl und kam leider dann auch erst im Haus zu stehen. Viele Verletzte, viele Tote hatte dieser Unfall zur Folge. Die Lok wurde daraufhin zerlegt ins Werk zurückgebracht, logischerweise. Aber, man höre und staune, im Mai 2000 beschloss die DB den Wiederaufbau dieser Lokomotive. Das Unglück nahm dann leider seinen Lauf. Denn wenige Jahre später waren wichtige Bauteile der Baureihe 101 in ja, vielen Lokomotiven zwar erprobt, so die Stromrichter zum Beispiel und die Leittechnik in der 120 und der Komplettantrieb in der 120 -004. Aber Aufgrund eines hohen Schadstandes, weil immer wieder kleinere Fehler auftraten, mussten Anfang 2003 eine Reihe von Leistungen der Lokomotiven durch Fahrzeuge der Baureihe 103 um 120.1 übernommen werden. Eine zu geringe Dimensionierung der Antriebstechnik galt als Hauptursache für den Ausfall der Lokomotiven der Baureihe 101. Man bekam diese Fehler zwar in den nächsten zwei bis drei Jahren vollständig in den Griff und so lief dann auch die Baureihe 101 recht stabil im feld Fernverkehr. Die Jahre wie gesagt vergingen und äh, in den letzten Jahren ereilte dieser Baureihe dann leider auch das Schicksal, was vielen Lokomotiven ereilt, nämlich die Ausmusterung und die Verschrottung. Nach der bereits abgestellten 101-144 wurde nämlich im Dezember 2020 mit der 101-212 die nächste Lokomotive zur Ausmusterung abgestellt. Durch die Auslieferung neuer ICE-Triebwagen und Triebzüge ergibt sich ein Überbestand an Lokomotiven bei DB Fernverkehr. Da die Deutsche Bahn plant, den IC1, wo die Baureihe 101 vornehmlich vorgespannt ist, in den kommenden Jahren nämlich komplett abzulösen, wird die Baureihe 101 voraussichtlich ab diesem Jahr verstärkt ausgemustert werden. Ein Einsatz bei DB Cargo, wie er ja ursprünglich einmal geplant war, ist nicht mehr vorgesehen, da DB Cargo mittlerweile selber genügend Lokomotiven hat und auch bereits sehr viele Aufträge an neuen Lokomotiven in Auftrag gegeben wurden. Manche 101er können tatsächlich bei DB Gebrauchtzug dann käuflich erworben werden oder beziehungsweise gemietet werden. Momentan ereilt dieses Schicksal der Baureihe 111 auch verstärkt. Ich selber bin Lokführer und bewege auch tatsächlich diese Lokomotiven für Kunden oder dann halt auch, wenn sie mal repariert werden müssen. Die Loks werden, die 111er jedenfalls, werden schön umlackiert, in alte Betriebszustände zurückversetzt und ich denke mal, dieses Konzept wird dann auch bei der 101 zur Anwendung finden. Im August 2021 wurden die ersten beiden Lokomotiven 101-112, eine kleine Nebengeschichte zu dieser 112, das war die Lok, die im Vorfeld noch aufwendig umgeklebt wurde zu der 101-Rheingold-Lokomotive. Zuerst in beige-blau und danach dann auch nochmal in beige-rot. Auch zu dieser Lokomotive gibt es Sondermodelle von Pico. Außerdem wurde auch die 101-119, ja, Abgestellt und welche zuvor als Ersatzteilspender dienten, beide Lokomotiven, diese wurden dann halt abgestellt und dann auch zur Verschrottung überführt. Die Verschrottung erfolgte Ende September 2021. Ein Jahr später, im Oktober 22, sind dann leider 14 Maschinen verschrottet und 16 abgestellt. Somit ergibt es einen Bestand von leider nur noch 115 aktiven 101ern von damals 145 bestellten Lokomotiven. Ja ihr Lieben, und das soll es auch schon zum großen Vorbild gewesen sein. Eine sehr bewegende Geschichte kann man so sagen. Wir machen weiter in unserem Fahrplan. Modell hier in 1 zu 87 angekommen, beginnen wir unseren Fahrplan natürlich mit der Frage, wie kommt die Lok zu uns. Wir haben hier die normale Standard-Pico-Verpackung, wo halt im Innen ein Kunststoffinlay ist, kann man zur Seite rausziehen, die Lok ist darin sicher verpackt. Auf der Seite ist auch nochmal neben der Lok, bzw unter der Lok nochmal der Hinweis, dass es sich hier um eine jubiläums handelt, ist hier auch nochmal aufgedrückt. Auch, dass es sich um eine limitierte Auflage handelt. Die Lok, wie gesagt, ist sicher verpackt. Mit dabei ist ein recht großes Zurüstbeutelchen. Man hat die Möglichkeit, einmal Bremsschläuche zu montieren. Da hat Pico mittlerweile auch das äh, so gemacht, dass wir mit den Bremsschläuchen eine Seite komplett auf Vitrinenmodus umrüsten können. Ich persönlich mache es immer gerne, weil die Lok hat eh nur auf einer Seite die Wagen anhängen. Das heißt, auf der Seite verbleibt die Kupplung, die kurzen Bremsschläuche und halt die Zurüstteile werden da halt nur bedingt montiert, da man bei manchen Zurüstteilen leider nicht mehr die Kurvengängigkeit gewährleisten kann und im schlimmsten Falle die Teile abbrechen oder sogar im allerschlimmsten Fall die Waggons oder die Loks dann entgleisen. Auf der anderen Seite aber, vornehmlich da, wo der Lokführer dann sitzt, kann man im Prinzip die Kupplung getrost rausziehen und die Lok vitrinenmäßig herrichten. Das ergibt optisch natürlich ein viel besseres Bild. Dafür hat Pico gesorgt, alle Teile, die man dafür braucht, sind hier drin enthalten. Zudem gibt es natürlich auch ein paar Papiere, die... Pico üblich hier hinten in der Verpackung drin stecken. Die kann man sich dann rausziehen, hat dann dieses kleine ja, Büchlein hier, was man aus, äh, aufklappen kann und darin ist dann enthalten eine kleine Betriebsanleitung für die Baureihe 101, wo auch nochmal alles drin erklärt ist, wie man die Achsen tauscht, wie man das Gehäuse abkriegt, das sind vier Schrauben, die man lösen muss, wie man zum Beispiel ähm, Wartungsarbeiten durchführt, wo mal einen Tropfen Öl dran muss und, und, und steht alles da drin. Und das Wichtigste natürlich auch, falls mal was kaputt geht, gibt es ein Ersatzteilblatt. Dieses Ersatzteilblatt ist tatsächlich sehr groß und schön übersichtlich, auf vier Seiten gedruckt. Da hat man wirklich keine Probleme, sein passendes Ersatzteil zu finden und dann anhand der Artikelnummer dann halt auch zu bestellen. Schauen wir uns nun die Lok hier ein wenig genauer an. Hervorragende Arbeit, kann man nicht anders sagen, es ist eine sehr schöne Lok mit sehr schönen Aufdrucken auf der linken auf der rechten Seite, die Stromabnehmer fangen wir oben an, filigran gehalten, auch schön rückfedernd, das gefällt mir sehr, die Horne hier auf der linken auf der rechten Seite sind auch da, wo sie hingehören und vor allen Dingen, es ist eine komplett lackierte Lok. Im Normalfall, wenn eine Lok foliert wird, wird dann hier oben dieses Feld über dem Führerstand halt meistens ausgelassen und ist dann rot. Hier hat man im Prinzip die gesamte Lok foliert, bzw. lackiert. Es ist eine fiktive Lokomotive, die gab es so nicht. Erkennt man auch daran an der Baureihennummer, nämlich 101 992, diese Lokomotive gab es so nicht bei der Deutschen Bahn. Aber es ist eine schöne Idee, hier auch nochmal die Unterschrift und auch das Datum, wann die Lok sozusagen ausgeliefert wurde. Auf der einen Seite haben wir Grüße aus Sonneberg und auf der anderen 30 Jahre Pico Spielwaren GmbH auch nochmal mit einer kleinen Postmarke auf der linken Seite und natürlich das Pico Logo hier auf der anderen Seite. Die Führerstände sind hervorragend umgesetzt. Das Besondere hier, wir haben nicht nur Führerstandsbeleuchtung, sondern wir haben auch Führerpultbeleuchtung. Das alles gleich im Anschluss hier. Und das finde ich, hat man sehr gut umgesetzt. Das Einzige, was halt fehlt, leider Gottes, ist ein Lokführer, aber der ist relativ ja schnell nachzukaufen und dann auch hier reinzusetzen. Und wenn man dann die Lok wunderschön vorne zurüstet mit der geschlossenen Bugfront, mit den Bremsschläuchen, dem Lokführer und der Pultbeleuchtung. Ist das wirklich ein klasse Modell. Bevor wir zu den technischen Details dieser wunderschönen Lok kommen, noch etwas, was mir persönlich aufgefallen ist. Auf dem Linksträger der Lok, auf beiden Seiten, wird der Eigentümer zwar als DB, sprich Deutsche Bahn, ausgegeben, aber wir finden auf der gesamten Lok, weder auf den Seiten noch unter den Frontfenstern, wo es sich ja normalerweise sonst befindet, das DB-Logo. Sieht ungewohnt leer aus und auch die silberne Lackierung erinnert so ein bisschen daran an die Metropolitan-Zeit. Anfang der 2000er Jahre wurden ja zwei 101er Silber umlackiert und das erinnert so ein bisschen daran, wenn die Front hier so komplett leer ist. Aber nun gut, kommen wir zu den technischen Details. Wir haben hier einen kraftvollen 5 Motor verbaut mit sage und schreibe zwei Schwungmassen. Alle vier Radsätze sind angetrieben. Die inneren Räder sind diagonal versetzt, jeweils mit Haftreifen versehen. Wir haben eine elektrische Schnittstelle mit einer PLUX 22er Schnittstelle zur Aufnahme eines Decoders. Wir haben Länge über Puffer 219 mm, einen mindestbefahrbaren Radius von 358 mm. Das entspricht bei Rocco ungefähr dem R2. Wir haben natürlich die komplette Lock-in LED-Technik versehen, sprich die die Pultbeleuchtung, die Führerstandsbeleuchtung sowie das Spitzen- und Schlusslicht auf beiden Seiten mit der Fahrtrichtung ändern dann natürlich ebenfalls in LED. sind wir auch schon am Ende unseres heutigen Videos angekommen. Und was kommt jetzt natürlich? Natürlich mein Schlusswort. Ich persönlich kann nur sagen, es ist eine sehr schöne kraftvolle Lokomotive, mit der man problemlos 10, 11, 12, 13 Wagen auf seiner Anlage ziehen kann. Es ist ein sehr schön gelungenes Modell der Baureihe 101 und man kann wirklich nur sagen, es ist schön, sie auf der Anlage stehen, bzw. fahren zu haben. Dadurch, dass es auch eine limitierte Auflage ist, ist es natürlich auch etwas sehr Besonderes. Kommen wir nun für euch zum Wichtigsten, nämlich zu den Artikelnummern. Die Lok gibt es in drei unterschiedlichen Varianten. Einmal die, die wir jetzt heute hier vorgestellt haben, nämlich die dc analoge version Das ist die Artikelnummer 51110. In DC-Gleichstrom-Digital mit sound ab Werk haben wir die Artikelnummer 5111. 51 Und für unsere Wechselstromfahrer ist es die digitale Version Abwerk mit Sound, die Artikelnummer 51112. Solltet ihr Fragen zu unserem hier vorgestellten Produkt haben, kein Problem. Die Fragen könnt ihr entweder unten in die Kommentare schreiben unter diesem Video oder uns eine E-Mail schicken an info@modellbahnunion.com. Wir werden uns in beiden Fällen natürlich schnellstmöglich bei euch melden. Kaufen könnt ihr die Lokomotive natürlich auch bei uns. Das ist kein Problem. Sie ist vorrätig und sofort lieferbar. Dazu geht ihr einfach auf unsere Seite www.modellbahnunion.com. Kommen oben in die Suchleiste, eure Artikelnummer eingeben, in den Warenkorb legen, liefern lassen und glücklich sein. So einfach ist das bei uns. Ja Freunde, und nun sind wir wirklich ganz am Ende angekommen und da bleibt mir nichts anderes zu sagen. Vielen lieben Dank fürs Zuhören und fürs Zuschauen für heute. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Macht es gut, bleibt gesund und tschüss.